Herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Shop und heute werde ich mit euch eine LOL aufmachen. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Video oder ein Video, keine Ahnung, äh, wo ich eine LOL aufgemacht habe. Das ist eine neue, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich hatte die noch nie. Ich hatte nur eine andere, aber die war hier überall lila oder pink. Ich weiß es nicht. Und ja, hier sind 15 Surprise. Hier kann man das schon sehen. Und ja, würde ich mal sagen, wir machen es auf. Und wir haben eine blaue Dose liebe blau oh, das mag ich nicht an lols dass die immer so schwer aufgehen mm. Yay! hier sind solche aufkleber und das da ist halt so ein Beileger und da sieht man halt, welche Puppen das sind und wie die heißen. Und da steht halt auch zum Beispiel, bei einer Puppe steht jetzt zum Beispiel, die kann entweder Farbe wechseln oder die kann weinen. Und dann probiert man das halt aus und dann klebt man das daran. Ich, ich fühle es immer ja. Mehr, da muss man ziehen. Muss man da ziehen oder muss man noch... Oh, da muss man ziehen dran. Ich kenne so, kenn auch eine dritte Staffel. Da muss man auch noch ziehen. Konfetti. Hey. Oh nein, ich hoffe, das ist nicht die, die ich mal hatte. Okay, das werde ich aufmachen, wenn ich die Puppe habe. Drei, zwei, eins. So, was muss man damit machen? Also hier steht's. Also. Wie macht man das? Hier. Hey. Kannst du mir mal jemand erklären? Ich? ich Peach Das macht man so. Und dann muss man das dran so. Erstmal gucken, was hier alle für Puppen. Oh mein Gott. Also, hier sind diese alle Puppen. Jetzt mache ich das hier so auf. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, welches ist. Genau diese gleiche. Das dritte Mal. <lacht> Vielleicht kannst du mit jemandem tauschen oder so. Irgendwo sind da gleich goldene, Schu äh, goldene Schuhe. Und dann noch so ein blauer blauer und gelber Anzug. Und hier ist der blau-goldener Anzug. Und das ist doch nicht schlimm, oder? Das dritte Mal! Ja. Alle gute Dinge sind reich. Hm. Jetzt ziehe ich sie erstmal an. Und dann zeige ich euch diese Puppen, die ich jetzt habe. Also genau diese gleichen haben. Die hole ich dann gleich mal. Hier ist jetzt unsere Puppe. So sieht sie aus. Sie ist voller Gold. Und sie hat hier noch zwei Armbänder. Dann hat sie hier noch so eine Brille, die ist auch Gold. Und dann hat sie hier noch so zwei Ohrringe. Hier, größer. Sie hat dann noch kleinere und das sind größere. So, jetzt hole ich genauso eine und dann noch eine kleine Schwester. denn ich habe noch eine in klein. Und die hole ich jetzt mal schnell. So, hier habe ich jetzt noch meine andere. Gif geholt. Hier ist sie. Ich habe ihr andere Schuhe gerade angezogen hier, weil ich habe ihre nicht gefunden. Ich habe noch eine, aber ich kann die leider nicht finden. Dann habe ich hier noch so eine kleine Schwester. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob es die Tasche ist oder ob es die Tasche ist. Aber ich sie da hin. Und hier ist die, die wir gerade aufgemacht haben. So, und jetzt will ich euch nochmal meine neuen zeigen, die ich zum Weihnachten bekomme. Und zwar, also die habe ich zwar nicht zum Weihnachten bekommen, aber die habe ich von meiner Freundin, habe ich die bekommen. Die habe ich zugeschickt bekommen. Und ich habe sogar ein Mädchen für sie. Und zwar ist das die hier. Das ist dieses Mädchen. Und dieses Mädchen heißt Drake Reza. ist irgendwo hier drin. Ne? Das ist deren Flasche. Drag und die Katze, die haben genau die gleiche Flasche. Die habe ich neu bekommen. Dann habe ich einmal noch so ein süßes Mädchen bekommen. Die, das ist so gesagt ein Wintermädchen. So sieht sie aus. Und hier hat sie so dunkelblaue Strumpfhosen. Sie hat auch noch so eine Mütze damit ihr nicht kalt wird. Und ich habe eine große Schwester. Und zwar ist es OMG. Das ist meine größte und meine aller, allerliebste. Die hat hier sehr schöne Haare. Und ich will auch diese Zöpfe nicht ausziehen, weil die sind so süß. Anstatt Sommersposten hat sie hier solche Sterne. Sie hat einen sehr schönen Lidschatten drauf. Auch der Eyeliner ist richtig schön. Und der Mascara ist auch richtig schön. Und diese Lippen, die sind voller Glitzer. Die sind auch richtig Sie hat hier so welche Winterschuhe, mal aus. So sehen die aus. Hier ist so eine Schneeflocke, sollte das sein. Und hier steht auch immer R für rechts und L für links. Und dann weiß ich immer, wo wir sind. Sie hat weiße Säckchen an, einen schönen Anzug und eine sehr, sehr schöne Jacke. Die ist richtig weiß hier. Pass mal an. Hm, schön, kuschig. Mhm. Und mit der schlafe ich sogar, also, die mag ich sehr doll. Und die nehme ich auch manchmal zur Schule mit. Hier drin war noch sowas, da steht pa Party. Ich weiß jetzt nicht, was man hier machen muss, weil hier ist sowas zum Aufmachen. Wahrscheinlich muss man das hier dann irgendwie... Ich weiß es nicht. <lacht> Und Leute, morgen ist Weltfrauentag. Vielleicht kaufen wir Papa Morgen etwas. Und was denn? Was hast du dir gedacht? Also, eine, die wir heute wieder aufgemacht haben, weil ich habe Angst, dass ich wieder eine doppelte bekomme. Eine andere, zum Beispiel eine Runde, die, die wollte ich ganz gerne. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die Ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video und ich werde jetzt erstmal mit meinen LOL spielen und ich werde Papa vielleicht überreden, at me and